Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet: Lösen von quadratischen Gleichungen mittels des Satzes vom Nullprodukt. Es liegt Ihnen folgende Gleichung vor. Ihre Aufgabe ist es, beide Lösungen für die gesuchte Größe zu bestimmen. Im ersten Schritt wird die Variable x ausgeklammert. Die Gleichung lautet nun wie folgt. Der Satz vom Nullprodukt besagt, dass ein Produkt dann Null wird, wenn mindestens eine der Faktoren den Wert 0 hat. Die Zahl 0 stellt somit die erste Lösung dar. Anschließend wird die Gleichung des zweiten Faktors nach der gesuchten Größe aufgelöst. Die zweite Lösung lautet 5. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Lösen von quadratischen Gleichungen mittels des Satzes vom Nullprodukt.